Sonja und Florian Meislinger sind seit zwei Jahren verheiratet und haben 2020 mit der Sanierung ihres 1980 erbauten Hauses von Sonjas Eltern begonnen. Zur Unterstützung holten sich die beiden die Energieberatung der Salzburger AG zur Seite. Wir können uns auf jeden Fall sehr weiterempfehlen. Die Herrschaften sind alle sehr zuvorkommend. die helfen wirklich in jedem Punkt. Ich bin normal bei der Sanierungsförderung, die wir eben vor kurzem fertiggestellt haben, weil da hat man jetzt da 18 Monate hat man da Zeit und nein, man kann es einfach nur empfehlen, dass man sich da informiert und dass man sich da wirklich mit den Herrschaften oder mit den Damen da in Verbindung setzt, weil die helfen einem wirklich. Die Außenwände wurden mit Steinwolle und das Dach bzw. der neue Dachstuhl mit Zellulose gedämmt. Diese ist diffusionsoffen sowie wasserabweisend und trägt zu einem guten Feuchteschutz bei. Auch die Fenster wurden im kompletten Haus getauscht. Na ja, nach, nach 40 Jahren wird halt ein Kunststofffenster ins so Limit von der Lebenszeit. Natürlich hat man dann gesagt, okay. Das ist mal eins von den Sachen, die wir tauschen müssen. Gut, so, haben wir es früher noch nicht getauscht worden, weil sonst hätten wir gesagt, vielleicht okay, lassen wir es drin oder nicht. So haben wir wenigstens sagen, können wir, nein, wir machen es gleich. Die alten Heizkörper im Haus wurden abmontiert und auch in Sachen Installation wurde alles neu gemacht. Die Grundheizung selber ist geblieben wir haben ein Stückgut. Und äh, auf dem Nebengebäude haben eine Solaranlage. Dann die Grund, zwei Grundsachen sind geblieben, aber sonst der ganze Heizungsverteiler, die Fußbodenheizung haben wir jetzt überall, ist alles neu gekommen. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind den beiden Hausbesitzern sehr wichtig. Wir haben durch, eben durch die Liegenschaft ein Stallgebäude ja nebenbei, durch einen relativen Stromverbrauch auch dabei. Und da sind wir dann draufgekommen durch einen Bekannten, okay, wäre eine PV-Anlage auch nicht schlecht, so wie können wir die, die, äh, bei uns ist dem Ost-West ausgerichtet. Dadurch können wir einfach bei uns, sobald die Sonne über den Hansberg drüber kommt, können wir die Sonnenenergie komplett nutzen und für uns den Strom so sehr gut ja, beziehen und unseren Nutzen daraus ziehen. Obwohl Sonja und Florian erst seit Dezember in ihrem Haus wohnen, lassen sich schon einige Erfolgserlebnisse verzeichnen. Und durch die Isolierung außen, wir sehen es unten bei, bei unserer Stückgutheizung vom Holz. Wir brauchen weniger Holz. Wir haben früher am Tag zweimal mindestens eingeheizt. Und da ist aber der erste Stock noch nicht wirklich viel geheizt worden. Und jetzt, wo eigentlich das ganze Haus permanent geheizt wird, wir heizen am Tag oder alle zwei Tage einmal ein. Auch die PV-Anlage zahlt sich jetzt schon aus. Die Sonne, die Energie, die wir oben bekommen durch die PV-Anlage, verbrauchen wir gerade entweder Kambel selber oder wir speisen sogar ins Netz ein. Energieeffizient und nachhaltig, das Haus von Sonja und Florian erstrahlt nach der Sanierung in neuem Glanz. Wenn Sie Infos rund um den Energieausweis oder Energiespartipps möchten, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at Energieberatung.